Heute hat mich Vollgas ein Hund attackiert. Nein, im Ernst, das stimmt wirklich. Ich gehe so gern laufen, also joggen in der Natur. Und ich liebe einfach das Licht und die Elemente zum Gespieren. Und es ist einfach faszinierend. Und früher schon, wo ich joggen war, hat mich zweimal ein Hund hinten in die Wade gebissen. Und das Herrchen hat schon von weitem gerufen, Na, der tut nichts. Ja, genau. Und heute war es wieder so weit. Ich ja als, als Läufer hat man das ein bisschen einen Widerstand gegen die Hund. Speziell die, die, die nicht angehängt sind, die, die frei rumlaufen. Und da hat man ein bisschen Angst und denkt sich, hoffentlich tut der mir nichts. Und wie der Hund heute, das ist ja so kniehoch gewesen, also schon ein bisschen ein Hund, der düstet voll auf mich zu und bellt und knurrt und ja, es ist angerichtet, darf man sagen zum dritten Mal. Und irgendwie habe ich reflexartig im Kopf umgeschaltet und habe mir gedacht, du bist mir jetzt volle Wurst. Echt, mich interessiert das jetzt nicht. Ich schaue dich nicht an, ich beachte gar nicht, ich laufe einfach weiter. Und der tust voll auf mich zu, sehe ich halt so im Seitenwinkel. Und weißt du, was noch passiert ist? Der Hund läuft, Vollgas, an mir vorbei, um und um und wieder zurück. Ist das nicht faszinierend? Das heißt, wenn man, wenn man keinen Widerstand aufbaut, oder keinen Gegendruck aufbaut, oder keine innere Aggression oder Ablehnung aufbaut, oder Angst, ich glaube, das wird uns jeder Hundetrainer bestätigen, dass der Hund hundertprozentig spürt, ob du Angst hast, ob er dich einschüchtern kann, oder ob du jetzt ihn jetzt gar nicht wahrnimmst. Und so ist es insgesamt bei allen Situationen. Wenn man kann Widerstand mehr aufbauen, wenn uns die Sache, Sachen einfach nicht mehr so extrem wichtig sein oder wir sie so unbedingt weghaben wollen. Auf einmal fließen die Dinge viel leichter und es passiert uns viel weniger oft etwas. Wahrheit ein ganz tolles Experiment in der Praxis und ich freue mich, dass ich es erlebt habe. Und probierst du es nächstes Mal? Vielleicht nicht gerade ganz gleich mit einem scharfen Hund, aber bei anderen Situationen, wo du einfach sagst, mai. Ich kann doch Lass es dir mehr gleich sein. Ich sage gern, lass es dir mehr Wurst sein. Und wir sagen oft die Leute, ah, da ist alles Wurst, alles ist egal, alles ist Wurst. Stimmt nicht ganz, aber vieles ist Wurst. Vieles kann man einfach laufen lassen, passieren lassen. Dann hat man viel weniger Widerstand und viel weniger Schwierigkeiten und Probleme im Alltag.